Hallo und herzlich willkommen zu dieser schönen Radtour am Möhnesee. Ja, auf der Karte könnt ihr sehen, äh, wie unser Tourenverlauf war. 48 Kilometer Rundkurs, Start und Ziel links auf der Karte zu sehen, am Torhaus, am alten Torhaus am Möhnesee. Ähm, ja, wir sind gegen den Uhrzeigersinn. Über warstein und wie ihr auf der Karte seht, oben im Norden auf der Bahntrasse wieder zurückgeradelt. So, hier am Torhaus ist ein schöner Parkplatz. Von dort aus sind wir gestartet. Ja, und direkt am Anfang habe ich euch mal ähm, nicht direkt mit deinem Zeitraffermodus äh, ausgestattet, damit ihr mal hören könnt, wie schön ruhig das hier ist. Ja, man hört sogar das äh, Pedelec, den Motor von In unseren 60 Rädern. Metern geradeaus auf Seeweg. Ja, und so hört sich äh, das Komoot Navigationssystem an. Die nette Stimme, die uns äh, auf diesem Kurs begleitet. Ja, mit Sicherheit ist es jetzt hier nicht so ähm, sagen wir mal grundlegend wichtig, dass äh, den Komoot-Kurs ab Bellecke zurück auf der Bahntrasse unbedingt im Blick zu haben oder sich navigieren zu lassen. Ähm, hier am Anfang ist es auch nicht ganz so wichtig, aber später dann doch in dem Arnsberger Wald ist es dann doch etwas wichtiger und ähm, es gibt da doch einige Waldwege, die man ja so nicht direkt immer an den Gabelungen oder Kreuzungen überschauen kann und da ist es schon ganz gut wenn man dann doch mal eben auf Komoot drauf gucken kann ja ähm, wie ihr wisst ne, es handelt sich hier um ein 360 Grad Video ihr könnt äh, im YouTube in der Ansicht mit der linken Maustaste auf das äh, Video klicken und dann festhalten und dann könnt ihr mit der Maus äh, das Bild nach allen Richtungen bewegen, nach oben oder unten. Könnt euch den Himmel anschauen, könnt euch mich anschauen. Ja, hier habe ich jetzt mal den Ton etwas lauter gelassen, auch wenn es jetzt ein bisschen im Zeitraffermodus ist, aber ich denke, ihr hört es. Äh, nach äh, wenigen Metern äh, war dann der Weg doch etwas holprig. Ihr seht ja, na, das ist noch ein ursprünglicher Teerbelag aber es knirscht und rappelt doch ganz schön. Ja, wohl dem, der ein gefedertes Fahrrad hat, äh, beziehungsweise, ja, ein Fahrrad mit zumindest einem gefederten, gut gefederten Sattel. Aber das ist noch nicht unbedingt das schlimmste Teilstück. Äh, wobei, viel schlimmer wird es nicht mehr. Ja, ihr seht, hier sind auch schon ein paar Pfützen zu sehen. Ähm, wir haben diese Tour übrigens am... Ähm, ich mal gerade nachgucken, damit ich nicht falsch sage. Am Sonntag, dem 21.06. geradelt. Ja, und ich glaube, an dem Mittwoch davor gab es einige Regenschauer. Und ähm, deshalb gibt es auch einige Pfützen. Äh, hier jetzt am Anfang noch nicht so dolle zu sehen, aber ihr werdet noch mitbekommen. Ähm, später wird das noch ein bisschen mehr. Ja, wir erreichen jetzt hier schon mal ähm, eine, eine kleine Siedlung. Fragt mich jetzt nicht, wie die heißt. Ähm, Sankt Meinolf heißt es hier, oder hieß diese Ecke. Ja, ähm, was ist noch statistisch zu erwähnen zu der Radtour? Ja, wie schon eingeblendet am Anfang, 48 Kilometer baut waren es. Und ähm, ja, laut Komoot waren das 3,13 bzw. 3 Stunden und 13 Minuten und es ging 410 Meter rauf und 410 Meter runter. Äh, laut Komoot, ihr werdet ja den Link äh, finden in äh, YouTube, den habe ich euch natürlich bzw. werde ich dann entsprechend einfügen. Äh, da könnt ihr euch dann die Daten anschauen in Komoot. Ähm, ja, also laut den Komoot Angaben war das reine Fahrzeit von gut drei Stunden. Äh, ich glaube bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit, hier sehe ich gerade, von 14,4 Kilometer. Der höchste Punkt war 397 Meter und der niedrigste Punkt 219. Also das waren dann doch schon so roundabout äh, 180 Höhenmeter. Ja, was da so gerade geraschelt hat, ähm, das war mein Gimbel von Feo für die Kamera, der Stabilisator, der also die, dafür sorgt, dass das Bild nicht so sehr verwackelt ist. Ähm, ja, hier links kann man schön parken, wie ihr seht, also wenn ihr noch einen schönen Parkplatz sucht, das Tor am alten Torhaus, da ist immer recht viel los. Ähm, jetzt gleich kommt auch mal der Originalton für euch. In 110 Metern links auf Weg. Hier, Frankie Hütte. Hast du Durst? Ja, äh, ich habe mal für euch kurz den Originalton, den O-Ton ähm, eingespielt. So, wir sind jetzt hier wieder links abgebogen. Ihr könnt natürlich auch auf der Straße weiter geradeaus fahren. Und äh, ja, dann äh, kommt ihr auch gleich da aus, wo wir sonst normalerweise auch auskommen. Allerdings, äh, ja, wie gesagt, ne, kommt man halt hier, wie ich finde, in einer deutlich besseren Umgebung, die angenehmer ist und waldbestandener ist, ähm, ist es doch ein bisschen angenehmer, lang zu radeln, finde ich. Der äh, Weg, auf dem wir uns jetzt natürlich aktuell befinden, ist, ähm, wie ihr sehen, selber sehen könnt, natürlich jetzt deutlich ähm, schlechter, wenn man das jetzt mal an einem Asphaltboden misst. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir haben ja keine Mountainfahrräder oder... Grabbelräder, wie heutzutage der neumodische Begriff für diese doch sehr breit Reifen bestückten Fahrräder ist, die ähm, mit sehr groben Stollen ausgestattet ist. Aber das macht nichts. Man kann auch mit, mit äh, diesen Reifen und äh, Stadträdern kann man die Tour ganz gut machen. Ja, wie ich schon, glaube ich, Mal erwähnt habe, ähm, wir haben die Tour am 21.06., also Juni, gemacht und ähm, da rechts ähm, seht ihr schon die etwas größeren Pfützen. Äh, wie schon gesagt, ähm, ich glaube zwei, drei Tage vorher hat es ergiebig geregnet und ähm, anscheinend fließt das hier aber auch nicht so gut ab. Ähm, und deshalb stehen hier in dem Waldboden auch mal die ein oder andere Pfütze. Ja, das wird dann auch noch mal ein bisschen größer. Ja, und die machen Kneiptour. da. Guck. Kann man auch machen, ne? Aber ich würde es nicht tun. Wer weiß, wie viele Bierflaschen da schon drin liegen. Ja, das war noch mal wieder der O-Ton an dieser Stelle hier an der Brücke. Und zwar wollte ich mir mal äh, das ha Landgasthaus Tackenberg anschauen. Wie ihr seht, das sieht ganz du nett hast aus. die Tour verlassen. Es besteht keine Internetverbindung zum Umplanen. Wirf einen Blick auf die Karte. Ja, Komoot hat sich auch mal wieder zu Wort gemeldet. Hier mal ein Blick in den schönen... Die Tour liegt hinter dir in 120 Metern. Ja, danke auch für die Info. <lacht> ähm... Ja, da war ein schöner Blick in den schönen Biergarten von dem Landgasthaus Tackenberg. Ja, ich wollte mir das mal so ein bisschen merken, damit ich vielleicht, ähm, wenn man die Tour mal anders rumplant, äh, dann zum Kaffee. Aber, naja, ob man dann am Torhaus zehn Minuten rumsucht oder 10 Minuten länger fährt und direkt einen Parkplatz hat, ne? Der war jetzt auch noch schön schattig, ne? Ja der Tour. Die Navigation wird fortgesetzt. Ja, das ist ja schön, wenn die Navigation fortgesetzt wird. <lacht> ja, ich spiele euch immer mal so ein bisschen zwischendurch den O-Ton ein. Ähm, ja, an diesem Landgasthaus Tackenberg war ein schöner Wanderparkplatz. Ähm, ihr könnt euch das ja anschauen, könnt ja nochmal zurückspulen, könnt euch das anschauen. Wie gesagt, ist ja ein 360-Grad-Video. Ähm, sehr schöner Parkplatz am Torhaus, wie gesagt, ist ähm, sehr viel Betrieb und ähm, wenn man Pech hat, also muss man schon mal ein paar Minuten warten, ist da eigentlich ein ständiges Kommen und Gehen. Aber man äh, bekommt nicht immer sonntags um, um die beste Mittagszeit ähm, dort schnell einen Parkplatz. Ja, wir starten ja unsere Touren immer so um die Mittagszeit. Das hat so ein bisschen seine Gründe, weil meine Frau natürlich berufstätig ist, gut, sind andere auch, aber äh, sie geht ganz gerne dann auch noch äh, mit äh, den Tierheimhunden und ähm, in ihrer Freizeit engagiert sie sich dort und deswegen können wir dann meistens erst so gegen halb elf, elf Uhr mit dem Pkw starten und unseren Ausgangspunkt für unsere Radtour anfahren. Und ähm, ja, meistens machen wir so einen Aktionsradius. Ja, hier sind jetzt die ersten größeren Pfützen. Nicht gerade sehr schön, wenn man, wie ich, die Fahrräder gerade erst geputzt hat. Also wie gesagt, ähm, deswegen haben wir immer so einen Aktionsanfahrradius von ungefähr 100 Kilometern. Also circa eine gute Stunde mit dem Auto von unserem Wohnort aus. Und da kann man in Nordrhein-Westfalen immer ganz tolle äh, Gebiete anfahren, in denen man ganz toll Radfahren kann. Sehr viele Naturgebiete, Naturschutzgebiete oder eben halt auch Bahntrassen etc. Ja, hier mal wieder eine größere Pfütze. Ähm, ja, ich fahre da immer ein bisschen langsam durch. Wie gesagt, ich habe da erst... Ähm, paar Tage vorher die Fahrräder ähm, richtig gut geputzt und ähm, natürlich auch den <lacht> den, die Pflege gemacht, äh, Kette sauber gemacht, Kette geölt. Bei meiner Frau das Fahrrad habe ich auch die Kette nachgespannt, indem man das, äh, die, das Hinterrad nach hinten schiebt. Muss halt auch mal sein. Ja, sie hat schon ein bisschen rostige Kette, habe ich gesehen bei der Gelegenheit, aber na gut. Sie tut noch und ähm, ja, man sollte natürlich immer mal schauen, ähm, gerade beim Putzen. Also ich habe es diesmal mit Silikon äh, geputzt, das Fahrrad. Silikonspray kriegt man natürlich wo sonst im Internet ganz relativ günstig. Ähm, nachdem ich wieder zu, äh, zu Hause war, habe ich dann in der Garage noch mal kurz äh, die Räder begutachtet mit den ganzen Pfützenwasser Spritzen, Spritzern und ich muss sagen ich hatte noch einen alten Lappen in der Garage, habe ich dann mal grob abgeputzt das ging ganz gut ab ne? also im Gegensatz dazu wenn man die nicht äh, mit diesem Silikonöl geputzt hat äh, dann trocknet der Knast da richtig ein und man muss da schon ordentlich putzen, ne so ging es ganz einfach ab mit einem beziehungsweise mit einem einfachen Putzlappen habe ich dann mal grob drüber gewischt. War super. Ging ganz prima leicht ab. Ja, ihr seht hier ne, die, ähm, äh, der Belag im Arnsberger Wald hier ist ähm, schon ein bisschen, ja, sehr unterschiedlich. Von grob schotterig bis hier mal eine Stelle mit Asphalt. Also es gibt natürlich auch immer noch so ein paar Wege, die die dann auch selbst in google maps äh, wenn man in der legende anklickt fahrradwege ähm, dann erscheinen ja die grünen linien und die grünen linien entweder durchgehende linien sind natürlich super das sind reine fahrradwege ja, hier auch wieder eine größere Pfützenansammlung. Ähm, solange man irgendwie noch immer links oder rechts oder drum rum fahren kann ähm, oder mittendurch äh, geht das immer noch ähm kann man die ganzen Fahrradwege gut erkennen, gestrichelte Linien, ähm, oft sind auch ganz durchgezogene Linien äh, ehemalige Warntrassen äh, aber manchmal eben halt auch äh, nur äh, parallel neben der Straße verlaufenden, ja hier ist doch mal wieder eine schöne Pfütze. Ähm, äh, wie gesagt, auch manchmal direkt neben einer Hauptstraße oder Landstraße ähm, eine dicke, fette, grüne, durchgehende Linie, ähm, wobei dann natürlich nur links oder rechts neben der Landstraße ein separater Radweg verläuft. Äh, das finde ich natürlich nicht so schön. Ihr wisst ja, für uns ist der Weg das Ziel. Und ähm, deshalb äh, habe ich keine Lust an, an einer Straße zu fahren, wo die Autos viel Lärm und Krach und Gestank produzieren. Äh, denn in meiner Freizeit, ihr wisst ja, ähm, bin ich Fan von viel guter Natur, Luft und Ruhe und deswegen, das ist nichts für mich. Man kann da zwar mal so ein kurzes Stückchen überbrücken, aber das darf nicht der Hauptteil der Tour ausmachen. So ein, so ein Radweg äh, von mehreren Kilometern da, fünf, sechs oder acht Kilometer da neben einer blöden Straße lang. Und vor allen Dingen am Wochenende nicht, ne? weil dann meistens äh, sehr viele Motorräder unterwegs sind. Werden wir hier übrigens nachher auch noch ein schönes Beispiel, werde ich euch hier einspielen bzw. begegnen auf dieser Tour. Äh, mit schön lauten Motorrädern. Ähm, ja, das ist natürlich sehr schade. Ja, wie gesagt, wir sind hier ähm, übrigens immer unterwegs, parallel zu dem äh, Bächlein oder Flüsschen. Ja, ich würde eher Bächlein sagen, als denn Flüsschen, äh, namens Hefe. H-E-V-E ähm, -E geschrieben. Die Hefe ist also ein Zulauf für die Möhnetalsperre. Und ähm, ja, was kann man zu der Möhnetalsperre sagen? Ähm, die im puncto Natur und Umwelt äh, die Möne, der Möhnesee ist als europäische Vogelschutzgebiet Möhnesee im Sch Schutzgebietsystem Natura 2000 der EU ausgewiesen. So steht es zumindest hier bei Wikipedia. Ich lese euch da immer mal so ein paar Sachen vor. Ja, wie ihr gesehen habt, ähm, <lacht> Hier der Weg ist noch ein bisschen trickiger. Ähm, aber man kann das fahren. Ne? Also das ist jetzt nicht, wie gesagt, auch ohne Mountainbike oder Gravelbike oder Gravelbike. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ähm, also auf der letzten Tour, die ihr hier auch euch anschauen könnt, im Grenzgebiet zwischen Nordrhein-Westfalen und Limburg, im Demainweg, zumindest auf der deutschen Seite, da hatte ich äh, also so richtigen Kies, grob, grobkörnigen Kies da. Ähm, das kam überhaupt nicht so wirklich gut. Ne? Das hat gerappelt, geknirscht und Geräusche gemacht. Also ganz fürchterlich. Also hier, das geht noch. Ähm, also wie gesagt, da auf der letzten Tour, das war noch deutlich schlimmer. Ich habe, wie gesagt, ja auch immer so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen Zeitraffer-mäßig ist, ich habe, wie gesagt, auch das auf Anregungen von euch extra berücksichtigt, nicht mehr äh, in der Schnelligkeit äh, oder in der Intention den Zeitraffer, wie ich ihn sonst hatte. Weil viele finden das einfach zu schnell. Ich weiß, einige Leute äh, benutzen das vielleicht auch als ähm, Trainingseinheit, äh, sich einzuspielen, auf dem äh, Fahrradtrainer äh, ne? zu Hause im Keller oder was weiß ich gut ähm, ist ja dafür auch okay jetzt kommen wir übrigens an eine interessante Stelle ja das ist nämlich ähm, eine Brücke oder eine Durchfahrt durch die Heve also ihr könnt da links lang fahren äh, hat übrigens auch einer gemacht, als ich dann auf der anderen Seite angekommen war. Werde, werde ich euch nachher noch Ja, Für mich ist das immer ein bisschen anstrengend, äh, unsere schweren KTM-Räder äh, dann über solche Brücken zu hieven. Besonders ist das immer schön und lustig, wenn ich dann äh, an kaputten Aufzügen, an Bahnsteigen ankomme. Ja, so ist das halt, ne? Wenn man ein bisschen älter ist, ähm, kommt man da ein bisschen schneller aus der Puste. Ja, hier muss ich zurückgehen, muss noch mal das Fahrrad von meiner Frau holen. Das muss ja auch hier rüber. Sie hat sich auch nicht getraut, da durchzufahren. Das ist übrigens hier diese Wasserdurchfahrt, mit dem, wo der Förster wahrscheinlich durchfährt mit dem Auto. Könnt, äh, kann man auch mit dem Fahrrad durchfahren, also ist eigentlich relativ flach. Aber ich hatte da auch nicht wirklich Lust zu... Na, man weiß nicht, wie viel und wie weit weiter... Einmal geduscht. Genau. Einmal sauber gemacht. Genau. Ja, der so. Kollege hier ist mit dem Fahrrad einfach ja, die meisten trauen sich nicht. Ich auch nicht. Genau, ich traue mich auch nicht, da durchfahren. Aber nicht, weil ich Angst habe, umzukippen oder sonst wie. Mir ging es viel mehr um mein frisch geputztes Fahrrad. Ja, hier links sagt Komoot... Jetzt geht es hier immer ein bisschen leicht, stetig bergauf. Und ich will euch auch gleich mal sagen, äh, wo wir dann da sind. Ja, wir sind jetzt... Wir sind ungefähr gestartet, äh, nachdem wir vom... Torhaus die schöne asphaltierte Strecke runtergefahren sind. Am tiefsten Punkt, nach etwa äh, 700 äh, Streckenmetern, äh, waren wir auf dem äh, tiefsten Punkt von 228 Meter. Und äh, hier an der Hefedurchfahrt, wo wir gerade waren, äh, da sind wir dann ungefähr auf 299, also knapp 300 Meter. Also wir haben jetzt roundabout 80 Höhenmeter hinter uns und jetzt geht es nochmal ein bisschen äh, zügig bergauf. Aber ich, wie gesagt, ich habe diese, diesen Streckenverlauf so gewählt, dass es sich im Grunde genommen so ein bisschen anlehnt an die äh, Steigungen von den Bahntrassen. Also maximal so 4, 5 Prozent, gut, es kann auch mal 6 äh, Prozent sein, aber äh, ja, überwiegend höchstens maximal 4, 5 Prozent, aber dann nur kurzzeitig in der Regel durchschnittsmäßig höchstens mal so ja, äh, 3 Prozent, 2, 3 Prozent. Das war so für mich das, was, was ich auf der Tour so äh, anstreben wollte. Gut, wir sind jetzt hier sicher, ähm, denke ich mal, in etwa auch schon fast auf 330 Meter Höhe. Wir haben also ähm, noch mal 30 Meter hier hinzugewonnen. Äh, das ist aber noch nicht unser höchster Punkt, das kommt noch. Denn äh, gleich geht das erstmal wieder runter. Ähm, auf roundabout 300 Meter wieder ein Stückchen runter ja ihr seht ja hier auf der Höhe könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen nach links ähm, ja was ich noch sagen wollte ähm, der der Wald hier werdet ihr schon gemerkt haben dass er streckenweise sehr licht ist also wer jetzt meint die Tour hier durch den Arnsberger Wald oh, das ist jetzt sehr schattig und kriege ich keine Sonne ab und tralala. Also, ähm, man hat wohl auch teilweise aufgrund der äh, Trockenheit im letzten Jahr, ihr werdet ja be bestimmt schon bemerkt haben, äh, dass sehr viele Baumstämme hier liegen oder lagen. Ja, Hier jetzt auch schon wieder zu sehen. Also, es ist sehr viel abgeholzt worden. Gut, natürlich könnt ihr hier am Wegrand sehen, ne? nicht alles, was jetzt hier, wo man sich wünschen würde, dass der Weg ein bisschen schöner und schattiger ist. Gerade wenn man die Tour vielleicht im Hochsommer macht, wie hier jetzt so ein Baumbestand, der schön Schatten spendet, ähm, sind halt immer mal so Stücke dabei, manchmal auch längere Stücke. Äh, also diese Abholzungen sind jetzt nicht allesamt... Äh, ja gut, hier rechts jetzt, das könnte natürlich, hätte vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr Schatten gespendet. Aber gut, wir haben gerade Glück, die Sonne ist jetzt gerade mal nicht so am Bretzeln auf unser Haupt. Ähm, ja, ich mag es ja gerne sonnig, aber nicht zu sonnig und vor allen Dingen nicht, äh, wenn mir die Sonne auf die Glatze schaut. Ja, das mal so ein Beispiel, was ich. Folge dem Weg 70 Meter. Ja, das war mal so ein Beispiel für den Motorradlern, den ich vorhin schon weiter vorher mal angekündigt habe. Kannst du schon? Musst du fahren? Musst du ganz links dran vorbei. Ich habe unser Platz. Und hier eine größere Pfütze. Ich bin da links vorbei. Meine Frau ist da wohl ein bisschen ja Frauen halt, ne? Fahren da halten einfach mitten durch. Der Mann kann ja das Fahrrad wieder putzen. Gut, ähm, auch das haben wir jetzt geschafft, aber da kommt noch eine größere Pfütze nachher. Kann ich euch jetzt schon sagen. So, ähm, ja, hier jetzt mal, ich nehme an, das sind rechts und links Fichten oder Tannen. Ich kann mir das nicht immer so ganz so gut merken. Ähm, und hier auch Laubbäume. Ja, das fände ich so vom Bestand bei vollem Sonnenschein sehr angenehm. Äh, Grad scheint wohl aber die Sonne mal wieder hinter einer Wolke verschwunden zu sein. Also an dem Tag, wo wir hier, wie gesagt, am 21.06. die Tour gemacht haben, an dem Sonntag, war das bessere Wetter eher vormittags. Ähm, weiter im Westen von NRW... Ja, das ist die größere Pfütze. Ja, ich bin jetzt hier in der Mitte durchgefahren. Das war noch am wenigsten Schmutz aufwirbelnd. Äh, meine Frau hat's dann, ist dann über den Baumstamm gelaufen und hat das Fahrrad dann äh, mitten durch die... nicht mitten durch, aber durch den... direkt neben dem Baumstamm einen Teil der Pfütze geführt. Ja, Komischerweise, ihr Fahrrad war dreckiger als meins. Meins war kaum schmutzig. Ja, man kann ja durch die Pfützen dann recht langsam fahren. Diese Mountainbiker und äh, wie auch immer, die, die bret brettern da natürlich durch. Ne? Das macht denen ja besonders Spaß. Meistens haben sie noch nicht mal ein Schutzblech. Ne? Dann sind sie auf dem Rücken auch äh, ordentlich mit Spritzern behaftet. Wahrscheinlich kommt das gut in den Kreisen an, ne? So nach dem Motto, je mehr Spritzer und je mehr Dreck man auf dem Hemd oder T-Shirts hat, ähm, desto höher ist das Ansehen für die, in der Community. Ich weiß es nicht. Muss man nicht haben, jedenfalls nicht unser Ding. Ja. Nun gut. Ähm... Jetzt muss ich mal gucken gerade, wo wir hier sind. Ja, jetzt habe ich es wieder. Ja, also dieser Teil hier ist jetzt ein bisschen mehr bewaldet. Also der Abschnitt, wie gesagt, davor war sehr offen. Äh, aber wahrscheinlich, wie gesagt, nicht nur durch... Der Weg geht hier rechts lang. Ja, er nun mal wieder, ne? ähm, Muss ich auch mal wieder zu Wort melden. Ich... Wie gesagt, ab und zu spiele ich euch schon mal so ein bisschen O-Ton ein. Wollte mir mal so angewöhnen, während der Tour mal vielleicht ein paar Takte dazu zu sagen. Ähm <lacht> ja, ihr seht, ne, komischerweise, hier sind äh, viel mehr Pfützen. Warum, wieso, weshalb, kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich ist vielleicht an diesem äh, Regentag hier mehr runtergekommen. Und in dem anderen Teil... Am Anfang äh, wahrscheinlich weniger Niederschlag gewesen. Dafür ist es hier sehr viel schöner mit dem Baumbestand, spendet schön Schatten und äh, war auch sehr angenehm hier herzuradeln. Ähm, ja, man fühlt sich da, äh, wie gesagt, wenn an dem Tag waren es hier angeblich in der Gegend, sollten es so 22, 23 Grad sein. Ähm, für uns muss es nicht viel heißer sein. Maximal 24, 25 Grad ist okay. Zumindest dann im Schatten hier. Äh, bei praller Sonne muss ich nicht gerne rumradeln. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ehrlich gesagt. Und auch mich in Städte oder Kommunen oder Gemeinden und sich dann irgendwelche Museen oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten anschauen. Wie gesagt... Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Das mache ich mal irgendwann, wenn ich mit dem Rollator unterwegs bin. Dann lasse ich mich mit irgendwelchen Kaffeefahrten dahin schippern und dann gucke ich mir die, die tollen Sehenswürdigkeiten an. Ne? <lacht> äh, aber solange ich noch Radfahren kann, möchte ich viel Natur. Tja, äh, hallo, liebe Fahrradkanalfreunde. Wie ihr hört, hören wir hier nichts. Nach knapp 15 Kilometern auf dem Radweg nach Warstein. Genau. Wollte ich euch mal einspielen, den O-Ton. Äh, 14 Kilometer, sagt... sage ich. <lacht> ähm, ich habe extra geguckt auf den Tacho. Ähm, ja, damit ihr mal hört, wie schön ruhig das da ist. Und die Luft ist auch ganz toll. Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Gerüche. Alles mögliche. Tannenduft. Äh, Blütenduft. Ähm, also, es ist schon ein tolles Erlebnis. Ähm, diese, ich denke mal, durch den Arnsberger Wald. Äh, bis nach Warnstein vom Torhaus. Ähm, jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Also wir sind ja vor Warsteinen abgebogen. Also wir sind ja nicht mehr durch Warsteinen. Was ist das Schönes? Ach der Knöterich, ne? Ja genau. Ja der ist schön. <lacht> ja die zwei, beziehungsweise die junge Frau hat da den Wiesenknöterich äh, wohl fotografiert. Ja kennen wir alles. Viele Pflanzen kennen wir. Meine Frau kennt sich da gut aus. Ich frage da noch immer mal nach. Hier rechts gleich in der Wiese war auch eine Singdrossel unterwegs. Ähm, die habe ich so mit dem bloßen Auge jetzt nicht erkannt. Deswegen Ja. Ach, habe ich das mit dem Fernglas gar nicht eingeblendet. Naja, gut. Wir haben uns das auf jeden Fall wir haben da mal angehalten und mit dem Fernglas geschaut ähm, und festgestellt, dass es einfach eine Singendrossel war. Ja, meine Frau geht ja, wie gesagt, äh, mit den Hundengassi, auch hier in unserem Bergischen Land, in schönen Naturgegend, auch mit öfters äh, bewaldeten Stücken hier. Es ist sehr gut aus. Wir sind hier sehr gut äh, bestückt hier mit Waldgebieten und. Ähm, ja, da kommt natürlich die Singendrossel auch vor. Bei uns im Garten ist sie leider weniger aufzusehen. Ja, was wollte ich noch sagen? Wie gesagt, wir sind ähm, vor Warstein eigentlich abgebogen. Und zwar bei ungefähr 19 Kilometer Strecke vom Torhaus aus gesehen. Und wir nähern uns jetzt hier so langsam den höchsten Tourenpunkt. Äh, der ist nämlich so ungefähr, äh, ja, ich würde mal sagen so 4-5 Kilometer äh, vor dem Zentrum vom Warstein und der liegt so auf, äh, jetzt muss ich gerade mal in Komoot gucken, bei 397 Meter. Das ist so in etwa hier an der Stelle und äh, ja. Das ist so der höchste Punkt unserer Tour nach äh, 17,8 Kilometer. Ja, ich habe euch hier mal ein Foto eingeblendet. Standort Odaka. ja keine Ahnung. Ist also hier, wie gesagt, kurz vor Warstein. Ja, da war noch so, ein, so eine alte Scheune. Die hat man anscheinend stehen gelassen. Warum, wieso oder den näheren Grund kann ich euch jetzt nicht sagen. Jo, und ähm, ab jetzt geht es eigentlich mehr oder weniger mal ein kurzes Stückchen runter. Ach, ich muss noch mal schauen. Ich glaube, hier war noch nicht wirklich der höchste Punkt. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Auf kommod. Ah, ja, ja. Okay, das ist jetzt Odaka gewesen. Das war jetzt nach 15,5 Kilometer und ist 371 Meter hoch. Ja, es geht nämlich jetzt ein bisschen berg runter und dann geht es nochmal berg rauf. Und dann kommt der höchste Punkt. Das ist nämlich dann in so einem kleinen Waldgebiet. Äh, ja, und der liegt jetzt eigentlich noch vor uns. Aber wie gesagt, das Ihr seht ja, ne, das geht alles hier relativ gemächlich und ähm, letztendlich haben wir ja diesen diese Höhenunterschied auf einer Länge von 17,6 Kilometer bewältigt. Wie gesagt, von daher habt ihr, Gott sei Dank, bis auf ein paar Hubbel einen relativ gleichmäßigen Höhenanstieg. Ja, also wie gesagt, ähm, der Odaka-Weg oder was auch immer das ähm, für den Knotenpunkt... Ah, hier sind noch Schwalben, guck mal. Genau, hier bei dem, äh, bei der großen Scheune hier, wo die Tiere drin sind, gab es dann auch Schwalben. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Früher hatten wir hier bei uns, wo wir wohnen, auch Mauersegler. Äh, Schwalben sind ja nun mal mehr länd in ländlichen Ecken, wo viele Fliegen und Mücken etc. sind. Mauersegler natürlich auch, aber ja, seit mindestens äh, drei, vier, fünf Jahren haben wir hier noch nicht mal mehr Mauersegler, weil die sind, äh, die brüten eigentlich auch ganz gerne an Hochhäusern oder hohen Häusern und ähm, sind ein bisschen gemächlich, äh, also äh, nicht so anspruchsvoll wie, wie Schwalben. Ja, das hier ist jetzt eigentlich das, was ich meinte, dieses kleine Wäldchen und das liegt, ähm, Jetzt gleich kommt das noch. Äh, das ist nämlich wirklich dann der Scheitelpunkt, äh, der höchste Punkt unserer Strecke. Ab hier geht es dann auch ähm, nur noch bergab. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt hier schon war. Also so ganz genau kann man es jetzt nicht festmachen. Aber ich denke, ja, es geht jetzt noch ein Stückchen hoch. Das kann man immer schlecht im Video im Nachhinein einschätzen. Eigentlich hatte ich mal vor, mir mal so eine Wasserwaage auf dem Fahrrad zu machen, damit man mal gucken kann, geht es jetzt gerade bergauf rauf oder berg runter. Ähm, übrigens, nach diesem Wäldchen, ja, hier links seht ihr mal wieder die vielen Holzstapeln. Also hier ist natürlich auch direkt, ja, hier müsste jetzt so der höchste Punkt gewesen sein. Genau. Also hier sind jetzt sicher rechts und links wirklich neben der Strecke sicher auch eine, einige schönen, schöne schattenspendenden Bäume abgeholzt worden. Ja, jetzt, wie ihr seht, geht es wirklich bergab. Ähm, und da hinten am Horizont, äh, da müsstet ihr eigentlich auch äh, Ausläufer von Warstein sehen können. Also es geht jetzt eigentlich hier geradewegs Richtung Warstein drauf zu. Wir biegen dann aber unten im Tal links ab. Da ist auch irgendein Bächlein oder ich weiß nicht, fragt mich jetzt nicht, wie das Bächlein heißt. Wenn man da dann geradeaus fährt, kommt man nach Warstein Mitte rein. So, hier biegen wir links ab. Wenn ihr hier geradeaus fahrt, kommt ihr nach Warstein Mitte rein. Aber wir wollen ja nicht nach Warstein reinfahren. Wir wollen auch nicht die Brauerei Warstein... Obwohl es gibt ja die Warsteiner Welt. Und ich glaube, die haben auch ähm, so ein Besucherzentrum. Ähm, ich habe mich aber jetzt nicht wirklich schlau gemacht, ob man da äh, jetzt schon... Oder ob man da jetzt überhaupt zu Corona-Zeiten rein kann und äh, was trinken kann. Da kann man natürlich das Bier dann probieren. und äh, Ich war da schon mal. Ähm, als ich auf einem Seminar in äh, Meschede war, haben wir dann da mal einen Ausflug hingemacht und äh, ist ganz toll. Ne? Also man kann da auch das, äh, die Brauerei be besichtigen, dann fährt man da mit so einem Zug durch, mit so Wagen, da passiert einem nichts. Ne? Man läuft da auch nicht rum. Ist ja auch besser so, wegen Hygiene etc. Und äh, das war allerdings alles weit vor vor Corona-Zeiten. Also ich denke mal, es ist so vier, fünf Jährchen her. Äh, kann ich nur empfehlen, ist sehr schön und wie gesagt, anschließend oder vorher könnt ihr dann ins Warsteiner Zentrum. Äh, von da aus starten ja auch immer die äh, Heißluftballons. Das ist auch immer ein ganz tolles Spektakel. Ähm, mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal, mir das irgendwann mal live anzuschauen. So, aber wie gesagt, wir sind jetzt hier auf dem Downhill im Grunde genommen. Wir fahren jetzt hier berg runter. Äh, das steilste Stück ging sogar teilweise 8 oder 9% hinunter. Äh, eigentlich wollte ich die Tour um, andersrum fahren, wegen dem Wetter. Damit wir dann nachmittags... Ähm, ihr seht ja, ne, es ist mal ein bisschen mehr bewölkt weil der Warsteiner Wald, äh, Warsteiner Wald, Arnsberger Wald ja nun wirklich ein bisschen Schatt, äh, also offener ist und von, von daher weniger Schatten spendet. Und dann, äh, weil zum Nachmittag an äh, diesem Tourentag eigentlich angesagt äh, war, dass es dann da doch mal ein bisschen mehr Wolken geben sollte. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt auch schon... Ähm, Unten angekommen, zumindest ähm, kommt man dann auf einer Höhe raus in Warstein, da unten, wo die Bahnstrecke auch wieder hergeht. Auf so roundabout 287 Meter. Also von äh, knapp 400 Meter ging es dann runter. Ähm, so ungefähr 110 Meter auf diesem Stück von äh, ungefähr drei, vier Kilometer. Ja, hier mal der O-Ton von der lauten Hauptverkehrsstraße, Landstraße, was auch immer oder Bundesstraße. Bei nächster Möglichkeit links danach geradeaus auf zum Puddelhammer. <lacht> ja, hier müssen wir dann ein kurz, Landstraße. Ein kurzes Stück hier der dieser Landstraße langfahren. Der Fahrradweg ist wie gesagt in Komoot wie auch in Google Maps entsprechend aus. Ja, die zwei kennen das hier. Ja, leider habe ich Jetzt gedacht... Jetzt geradeaus auf zum Puddelhammer. Äh, auf zum Puddelhammer. <lacht> ja, ich fand den Namen so lustig. Ähm, ja, bin ich da eigentlich auf diesen schmalen Bürgersteig geradelt, weil irgendwie war für mich nicht so direkt ersichtlich, wie da die Wegführung ist äh, für Radfahrer. Aber gab es wohl anscheinend gar nichts für Radfahrer. Das war wohl eher dann da der Randstreifen äh, für, für die Busse. Ja, jetzt geht es hier wirklich angenehm durch äh, sehr gut baumbestanden und sehr schön schattenspendende ähm, Strecke. Von, ähm, ja, nördlich von, vom Zentrum von Warstein eigentlich. Immer schön äh, runter. Ja, ich muss mal gerade gucken. Da sind jetzt. Äh ja, so bis Bellecke von hier aus so knapp 4 Kilometer, 4, 5 Kilometer. Äh, Gott sei Dank nicht an der, an der blöden Straße da unten lang. Äh, wie ihr seht, der Weg ist sehr schön, fast wie eine Bahntrasse. Ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwo war ein Gesperrtschild, Durchfahrt verboten, nur für Anlieger oder irgendwas, tralala. Also, wie ihr seht, ne, äh, haben wir hier null Pkw-Verkehr. Ja, ich glaube, irgendwann kommt tatsächlich doch mal eins. Da habe ich dann noch zu meiner Frau gesagt, ähm, war da nicht vorhin ein Schild, äh, Durchfahrt verboten. Ja, hier wieder haufenweise Holzstapel. Ähm, ja, sehr schade, ne, dass eben der Wald da drunter leidet. Aber so ist das halt ne, mit dem Nutzwald. Ähm, wenn man damit Geld verdienen will, die meisten Flächen sind ja nun mal gepachtet von irgendwelchen Waldbauern. Ja, und die wollen natürlich diese schnell wachsenden Fichten und Tannen und diese Streichhölzer um, ähm, ja was heißt schnell wachsen, ne? Auch die, auch die brauchen 20, 30, 40 Jahre, bis man da einen Nutzen von hat. Das ist manchmal so eine Generationsgeschichte von den Waldbauern. ne Und äh, die haben da natürlich dann auch echt Einbußen. So, wir erreichen jetzt hier die ersten Ausläufer von dem Örtchen Bellecke, ähm, wo wir dann auch unser erstes, ähm, leckeres Eis als Etappen, äh, Zwischenziel, ähm, uns gönnen wollen. Ja, wie gesagt, das war jetzt mehr oder weniger ab dieser Wasserdurchfahrt bis hierhin nach Bellecke, für uns alles Neuland. Ähm, den Rest der Tour, die Strecken davor, vom Torhaus bis zu dem Wasserloch, äh, bis zu dieser Wasserdurchfahrt, wie auch äh, von hier gleich, von Bellecke später nach dem Eisessen auf der Bahntrasse bis, nach, bis zum Möhnesee sind wir schon geradelt. Das ist übrigens die Bahntrasse der Pengel, Anton. Die geht von äh, hier bis nach Soos übrigens. Und da fährt auch ein Fahrrad. Ja, ähm, ich habe hier auch mal so ein bisschen noch Hintergrund gelassen. Im Ton, im O-Ton, auch wenn es Zeitraffer ist. Ja, ihr hört und seht ähm, doch öfters Motorräder. Also, ich finde Motorräder schön. Aber ich weiß nicht, ob die alle immer so laut sein müssen. Ne? Ja, hier ist übrigens auch noch eine schöne Mühle. Ähm... Die haben wir schon mal schöner gesehen oder besser. Ja, dieses Rappelgeräusch, das ist übrigens von meinem Gimbel irgendwie. Hier geht's zum Eis. Genau, hier geht's. Die Eisdiele. Willst du Eis? <lacht> genau. Ja, das ist die Stütingsmühle. Segen mit Wasserkraft. Ähm, ja, ihr habt gesehen, da tut sich was. Da ist man ähm, am Bauen und am Machen. Vielleicht wird das auch so ein bisschen als touristisches. Ähm, Sehenswürdigkeit ausgebaut und zugänglich gemacht. Ja, hier rechts, ne, wie gesagt, ist die Eisdiele. Ich musste hier jetzt noch meinen ähm, Fahrradgimbal reparieren. Haben wir alles gemacht. Wir sind fertig mit Eisschlecken und den Gimbal. Die Halterung musste ich mal wieder, das ist ja eine Eigenkonstruktion, musste ich wieder festziehen. Festschrauben. Das ist natürlich beim Fahrradfahren alles immer eine sehr rüttelige Angelegenheit und äh, da lösen sich dann schon mal Schrauben etc. Ja gut, ich weiß, ich bin natürlich äh, Metall äh, vom Fach ähm, ausgebildet und äh, ich kenne das Problem. Es gibt natürlich Schraubensicherungen, aber das Problem ist auch wieder, die hinterher lose zu kriegen, wenn man mal was machen will. Also man da Folge dem Weg 5,3 Kilometer. Ja, ich habe euch mal wieder Komoot eingespielt. Folge dem Weg 5,3 Kilometer. Heißt aber nicht, dass wir nur noch 5,3 Kilometer vor uns haben. Ja, und wie gesagt, ähm, meistens stellt man das immer alles erst wieder auf Natur fest. Weil, wenn man sich erstmal um die wichtigeren Dinge am Fahrrad kümmern muss, ne, technische Pflege etc. pp. Äh, putzen, reinigen... Äh, Reifen kontrollieren, weil ich habe immer keine Lust, äh, auf Natur hinterher liegen bleiben zu müssen, ähm, weil man fährt schnell mal irgendwie durch eine Kante am Bordstein oder äh, es gibt ja auch fürchterliche Schlaglöcher ne, an Straßen, die man, weil man gerade in Gedanken ist, mal übersehen hat. Und dann äh, fährt man sich da eine ne Delle in den Mantel rein. Und das führt dann zu sogenannten Geweberissen im äh, Fahrradmantel. Also ich empfehle euch immer mal zu schauen. Man kann das sehen dann anhand äh, von leichten Ausbeulungen. Und die äh, reißen dann auch irgendwann auf, ne, wenn äh, die gleiche Stelle mal wieder extrem belastet wird. Äh, oder eben der Reifen, der Mantel älter wird. Also ich wechsle sowas einfach bei Zeiten aus, kostet ja nicht die Welt und äh, man kann dann doch äh, auf jeden Fall ungestört und in aller Ruhe seine Touren radeln, ohne dann da, weil, weil mit den äh, Pedelecs ähm, gut vorne ist das nicht so das Problem, aber mit unserer elektronischen Novinci Schaltung, ne, das ist so eine Art Planetengetriebe. Da ist das schon ein bisschen aufwendiger, das äh, Rad hinten rauszubekommen. Da muss man dann vorne die Kette abmachen, äh, weil wir haben ja keinen Kettenspanner. Äh, das ist wie eine Nabenschaltung im Grunde genommen, aber eine stufenlose. Eigentlich hat man da eine, äh, wenn man das jetzt mal mit einer aufwendigen Kettenschaltung vergleichen würde, hätte man da im Grunde genommen, äh, weiß ich, 100 Gänge wenn man so will, von ganz groß bis ganz klein und das eben total stufenlos. Ne? Das ist eine ganz tolle Geschichte mit der Novinci-Schaltung. Ja, das ist die Novinci 360. Äh, ich finde die ganz toll, wenn sie funktioniert. Ähm, am Anfang hatten wir ein paar Probleme, aber auch das haben wir überstanden und im Griff bekommen. So, und äh, wie gesagt, hier sind wir jetzt auf dem Sch Seit Bellicke, auf der Bahntrasse unterwegs. Ähm, ja, ich weiß nicht, was besser ist, die Strecke andersrum zu radeln. Ähm, kommt darauf an, wie das Wetter ist. Ne? Das müsst ihr euch selbst überlegen. Ähm, jo, wir haben, wie gesagt, knapp 48 Kilometer ähm, mit dieser äh, Strecke gemacht. Oder diese Tour, so wie ich sie hier geplant habe. Und ihr euch die auch in Komoot anschauen könnt. Ähm, oder genauso radeln könnt. Ähm, ob jetzt so rum oder andersrum, bleibt ja jedem selbst überlassen. Ich finde die sogar durchaus auch ähm, kindertauglich. Nicht unbedingt jetzt mit kleinen Kindern. Aber wer vielleicht Kinder hat, die auch gerne mal mit den Eltern eine Fahrradtour machen wollen, vor allen Dingen zu Corona-Zeiten, ähm, dürfte das so ab... Äh, 12, 13, 14-Jährige durchaus machbar sein. Ne? Ja, wobei natürlich ohne E-Antrieb oder ohne E-Unterstützung ist es schon, schon eine ganz schöne Tour. Aber die Kinder sind ja jünger, die sind nicht ausgepowert. So, jetzt kommt übrigens ein schöner Bahnhof, ein ehemaliger. Schaut es euch mal an, ich habe es, glaube ich, jetzt in langsam gestellt. Ja, hier links noch äh, zwei äh, Zug. Einzelwaggons mit Postwagen mhm. Genau. Mhm. und in dem ehemaligen Bahnhof ist ein sehr schönes Ausflugslokalität äh, wo man sich dann mal ein schönes kühles Bierchen die Kehle runterlaufen lassen kann hier links noch ein schöner Treibratsatz beziehungsweise ein Treibradteil ja und äh, jetzt geht es weiter ja, hier an der Stelle könnt ihr rechts abbiegen und dann kommt ihr, könnt ihr euch einen, einen Klosterbau anschauen. Das ist nämlich, wie gesagt, der Bahnhof war äh, sichtig vor. Ganz komischer Name als Bahnhof. Hört sich irgendwie holländisch an, beziehungsweise niederländisch. Sichtig vor. Ja, und da gibt es auch äh, die entsprechende... Ähm, Schmiede, sichtig vor, wenn er da an dem Bahnübergang rechts abbiegt und ähm, ja und dann gibt es da wohl auch ein entsprechendes kleines Kloster ja genau Kloster Mülheim sichtig vor so heißt das könnt ihr euch sicher anschauen, ob es sich lohnt das ist hier direkt an der Straße an der Hauptstraße, ob das jetzt so sehenswert ist gut ich, ich weiß es nicht ich habe es auch erst jetzt entdeckt. Ich glaube, wenn ich die Tour noch mal radel, werde ich es mir mal anschauen. Ist ja nun wirklich jetzt nicht so weit abseits von der ursprünglichen Strecke. Ihr wisst ja, ich bin nicht Fan von Sehenswürdigkeiten in 4, 5 Kilometer Entfernung anzuschauen. Das überlasse ich dem WDR Fernsehen, die mit ihren wunderschönen Touren äh, sich dann da Glockengießereien anschauen in 5 oder 8 oder 10 Kilometer Entfernung und dafür kraxeln die dann da steile Berge hoch mit dem Fahrrad, das ist nicht mein Ding. Und wenn man das mit der Family macht, ähm, weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Vor allen Dingen, ähm, <lacht> das war ein, wie gesagt mal so eine Fahrradtour, die ich mir angeguckt habe auf diesem äh, Fennbahnradweg. Ähm, Irgendwo war dann da so eine Glockengießerei, die sich da die Termina -colored angeschaut hat. Ja, wie gesagt, wer dann da Spaß hat und äh, vielleicht dann Termin vereinbaren kann, weil ich denke mal, man kann da nicht so aufs gerade einfach hinkommen. Gut, es gibt natürlich viele Museen oder andere Dinge, die man sich anschauen kann. Müsst ihr euch selbst schlau machen. Wie ich schon so oft sagte, für uns ist der Weg das Ziel und ähm, von daher... Wir erfreuen uns an der vielen grünen Natur, der guten Luft und ähm, das reicht uns. Gut, wenn dann natürlich da direkt auf der Strecke mal irgendwie was sein sollte, was auch wirklich schön ist, ähm, dann ist das okay, dann nehmen wir das natürlich auch gerne mit. Aber ähm, wie gesagt, da zig Kilometer extra abseits irgendwo... Also das müssen wir nicht haben. Übrigens verläuft dieser diese Bahntrasse hier parallel zur, zu dem Bächlein oder Flüchtlein, Flüsslein die Möhne, ähm, die dann natürlich in dem gleichnamigen Stausee mündet. Ja, ihr seht, äh, hier ist denn auch schon einiges los und es ist auch ein bisschen mehr Betrieb. Das hat man natürlich im Arnsberger Wald so nicht. Dafür hat man hier mehr Baumbestand, mehr schöne, schattiger Strecken. Achso, ich wollte euch ja noch erzählen: Man kann das natürlich hier ganz toll auch ganz easy-going machen. Und zwar, indem man die Strecke in zum Beispiel Soest startet am Bahnhof. Von dort fährt nämlich ein Fahrradbus. Übrigens fährt er jetzt auch wieder. Erst seit einigen Wochen. Ähm, eigentlich hatte ich die Tour auch mal mit dem Fahrradbus heute vorgehabt. Aber meine Frau hatte dann damit keine Lust, wegen Corona etc. war uns das jetzt auch nicht so ganz geheuer. Aber wenn man da wirklich mal easy going machen will, auch mit der Family und vielleicht ein bisschen kleinere Kinder hat, dann kann man das ganz toll machen. Äh, zum Beispiel in Soest, wie gesagt, am Bahnhof in den Fahrradbus einsteigen und sich dann bis Bellecke schippern. Oder bis Barstein. Das kommt natürlich ganz drauf an, wie viele Kilometer man schafft. Also, wenn man vom Barstein ähm, die Tour zurück bis nach Soest radelt, sind so ungefähr 35, 36 Kilometer. Vom Bellecke, wie gesagt, ist dann ein Ticken weniger, ungefähr auch noch 30 Kilometer. Ähm, das Schöne ist, dass, äh, wie gesagt, ab äh, der Mönetalsperre der Bus hier eigentlich immer parallel hier. Durch das Möhnetal fährt. Also, man kann jederzeit gucken, ähm, wo man aussteigen möchte und die Tour starten möchte. Äh, oder die Leute, die von weiter östlich her kommen, äh, können natürlich auch in umgekehrter Richtung mit dem Fahrradbus von Soest aus die Tour starten. Auf jeden Fall muss man über den Haarstrang, also da muss man schon noch ein paar Höhenmeter überwinden, aber das geht ja wirklich ganz leicht. So, jetzt sind wir hier an unserem Kaffeeziel angekommen, wo wir lecker Kaffee trinken wollten. Das an dieser Kreuzung umkehren auf Sauerlandstraße L856. Ja, das ist wie gesagt der äh, Landgasthof und Restaurant und Café Loaxhof. Ihr seht hier sehr schön hinten raus, ganz tolles Ambiente. Ähm, ja, scheint wohl noch so ein alter Gestütshof zu sein. Also da, wo die jetzt hier die Rundbögen zu sehen sind, da sind überall Pferde drin. Ganz toll. Ähm, ganz, ganz schöner Innenhof. Hat uns sehr gut gefallen. Wir waren da schon mal ähm, und haben da Kaffee getrunken, allerdings vorne, aber Vorne an der Landstraße waren jetzt nur zwei Tische und, ähm, ja, ist auch ein bisschen laut. Hört ihr ja im Hintergrund, wenn Autos vorbeikommen. Das stört so ein bisschen die Idylle und die Ruhe. Ja. So, hier Alles geht's klar. jetzt wieder auf den Fahrradweg. Also, wie gesagt, das ist wirklich um die Ecke vom Fahrradweg. So, ich fahr jetzt los, ne? Genau. So, jetzt geht's weiter, ähm, also hier geht, wie gesagt, von Wellecke die Bahntrasse eigentlich immer bergab. Also man muss wirklich nicht bergauf fahren. Äh, wenn man, wie gesagt, allerdings die Bahntrasse weiterfahren möchte, vom Möhnesee aus, dann Richtung Soest, dann muss man den Berg allerdings berghoch fahren. Aber ihr wisst ja, Bahntrassen haben nie sehr steile Steigungen. Da dreht sich so meistens so um drei, vier, maximal fünf Prozent, weil die sind alle diese, diese Bahntrassen, die hier stillgelegt worden sind, sind ja alles Nebenbahnen oder Güterstrecken äh, und ähm, ja und die sind schon sehr alt und ganz früher waren die Lokomotiven nicht so leistungsstark und deswegen hat man sich immer daran äh, daran gehalten beim Bau dieser Strecken, dass man sehr geringe Steigung hatte. Ja, hier musste ich noch mal wieder irgendwas checken. Ähm, was es jetzt war, weiß ich auch nicht mehr. Ähm, ja, weiter geht's. Jetzt, wie gesagt, immer Richtung Westen, der äh, Nachmittagssonne entgegen, im Grunde genommen. Ja, jetzt sind wir hier auch, glaube ich, schon so ein bisschen am... Ähm, ja, hier gibt es einige schöne renaturisierte Stellen vom, von, von, von dem Bächlein, Flüsslein Möhnesee. Ja, und... Äh ja, wie gesagt, sehr schöne Strecke, kann ich euch wärmstens empfehlen. Ähm, wenn ihr natürlich die Strecke dann vom Haarstrang aus... Ähm also vom Möhnesee hoch über den Kamm, ähm, da wird es wohl ein bisschen lichter sein mit den Bäumen. Wir sind hier schon mal vor einigen Jahren einen Teilabschnitt äh, geradelt, äh, die Strecke. Aber das ist trotzdem auch bei Sonne noch ganz gut. Es sind immer mal Bäume und spenden Schatten, das ist schon mal nicht ganz schlecht. Ja, ich habe übrigens noch vor, ähm, hier den äh, Möhnehof Seema mir anzugucken, äh, falls man doch mal noch mal woanders Kaffee trinken möchte oder kann oder muss. Deswegen biegen wir jetzt hier mal kurz ab. Ist aber kein Beinbruch. Ähm, wir fahren dann hier auf einer Nebenstrecke nachher weiter. Ihr seht, das ist jetzt auch nicht so weit weg bis zu diesem Möhnehof Seema. Ähm, ist als äh, Restaurant und Café ausgewiesen. Ich wollte es mir einfach mal anschauen, damit man immer mal irgendwie auch Plan B, alle netten Ausflugsrestaurants, die es so gibt, ihr seht, hier sind auch einige Fahrräder. Ich gehe mal kurz hier Richtung Terrasse. Ich wollte eigentlich noch ein Foto machen für euch, aber da war gerade eine ältere Dame und, ähm, ja, ich möchte nicht immer Leute fotografieren, wenn sie dann gerade sehen, dass ich fotografiere. Ähm, viele haben ja immer schon Angst, dass sie dann im Netz kommen. Ähm, ihr habt ja vorhin gesehen, auf dem Logshof, da die Fotos, die ich gemacht habe, da habe ich auch die Gesichter äh, entsprechend verpixelt, unkenntlich gemacht. und Gut, hier beim Fahrradvideo geht das nicht, äh, beziehungsweise... Das wäre mir viel zu viel Arbeit, hier die ganzen Videos, ähm, äh, die, ja die ganzen Videos ist auch richtig, ist auch nicht verkehrt ausgedrückt, ähm, die Gesichter hier alle zu verpixeln. Ähm, deswegen ist es auch ein Stück weit auch ganz gut, dass es Zeitraffer ist, dass man, und so gut ist ja jetzt die Auflösung auch nicht wirklich, ne, dass man äh, da jetzt äh, irgendwelche Leute identifizieren kann. Gut, wie gesagt, wir fahren jetzt hier auf einem Nebenweg, eigentlich direkt neben dem Wächlein-Flüsslein-Möhne, während die äh, Bahntrasse ähm, eigentlich ein bisschen weiter, ähm, also hier von uns rechts, abseits weitergeht. Aber ihr seht ja diese diese Nebenstrecke hier ähm, direkt neben dem Bach Möhne. Äh, ist auch sehr schön. Ist, ist auch nicht so sonnig etc. pp. Ähm, dass man da jetzt einen schlechteren Tausch gemacht hätte, ne? als Alternativstrecke. Ja gut, der Weg ist ein, vielleicht ein Ticken schmaler. Aber wir sind jetzt hier auch schon ähm, an der Kanzelbrücke die lohnt sich auch mal hier von hier aus anzuschauen ist eine, eine echte Steinbrücke, eine alte und die ist auch sehr schön. Schade, dass ich nicht mehr daran gedacht habe, aber könnt ihr euch auch im Internet anschauen. Da gibt es bei Google Maps natürlich auch einige einige Bilder anzusehen. Ja, was noch kurz zu erwähnen wäre, hier sind wir jetzt übrigens schon am wirklich am Möhnesee. Geht jetzt hier immer am Ufer entlang. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, ja, ich habe keine Begleitmusik. Ich werde auch, glaube ich, keine reinmachen. Äh, ihr wisst ja, da muss ich immer rumsuchen, bis ich da eine geeignete Musik habe, die GEMA-frei ist. Ne? Die, die Leute machen sich ja da immer ins Hemd wegen ihrer Musik und Künstler und Tralala, anstatt zu so froh sind, dass die Leute die Musik für irgendwas nutzen. Ähm, aber. Man will ja damit immer direkt Kohle machen. Naja, gut. Äh, weiß auch nicht. Vielleicht wäre ich da, wenn es mein eigenes äh, äh, künstlerisches Gut wäre. Vielleicht wäre ich da ähnlich gestrickt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich da weitestgehend drüber äh, verzichten. Ich habe euch ja auch immer ein bisschen was zur Tour zu erzählen. Ja, dieses Gerappel ist übrigens mein Gimbal. Wie gesagt, der ist äh, noch nicht so ganz hundertprozentig eingestellt. Mein ursprünglicher Gimmel, ich habe den gleichen, Gott sei Dank, mir zweimal gekauft. Ähm, später allerdings erst den zweiten, äh, weil ich immer gedacht habe, gut, wenn der erste Mal kaputt geht, äh, dann äh, hast du wenigstens eine Reserve. Meistens passiert das ja dann immer genau dann, wenn man die Dinger braucht, nämlich in der, für mich ist ja mal, Fahrradsaison ab Frühjahr bis Herbst. Ja, und so ist es jetzt, so ist es jetzt halt auch geschehen. Wie gesagt, mein, mein erster Gimbel, der ist jetzt eingeschickt und ich denke mal, wahrscheinlich geht das Ding nach China und äh, das dauert jetzt. Zum Glück habe ich den zweiten, aber wie gesagt, der fängt immer schon mal so zwischendurch an zu vibrieren und ähm, das hört sich dann an, ganz fürchterlich an. Da muss ich nochmal ein bisschen nachstellen, fein justieren. Da gibt es ja diese Kontergewichte und... Ich kann mich nur noch schwach dran erinnern. Ja, ihr seht, ne, das ist jetzt auch noch ein sehr schöner, ähm, ruhiger Uferradweg, obwohl jetzt hier auch schon ein bisschen Befahrung erlaubt ist. Vorhin am Anfang von der Kanzler Kanzelbrücke aus ist er eigentlich für die Durchfahrt gesperrt. Ähm, aber dann kommen hier natürlich auch so einige Wohnhäuser oder was auch immer das ähm, für Anwohner oder Sport oder Tralala. So, und jetzt kommen wir hier auf die Landstraße. Dann ist natürlich direkt wieder mehr. Ja, aber da ist mehr. Es ist ein bisschen Verkehr drauf. So, und jetzt kommen wir hier auf die richtige Hauptlandstraße. Äh, da habe ich das Video jetzt auch nochmal viel, viel schneller gestellt, weil so schön und so toll ist der wirklich nicht. Zum Glück ist wenigstens hier ein separater Radweg. Allerdings muss man sich den mit den Fußgängern teilen. Und ihr seht schon, ist auch deutlich mehr Betrieb. Hier sind natürlich die ganzen Paddelvereine, äh, Tauchervereine, äh, Jugendherbergen etc. pp. Alle möchten natürlich ihren Spaß haben, soll ja auch so sein. Aber das ist natürlich äh, für Radfahrer, man muss sehr viel aufpassen, muss immer viel gucken. Und äh, <lacht> ja. Wenn man das natürlich unter der Woche machen kann. Vielleicht können wir das demnächst ja in ein, zwei Jährchen so tun. Meine Frau, ja, hier war jetzt auch noch ein Strandbad. Ne, dann ist da noch mehr Betrieb. Dann laufen die Leute einem vor das Fahrrad hin und her etc. pp. Naja, wie gesagt, jeder möchte seinen Spaß haben. Soll ja auch so sein. Aber die Motorräder nerven. Ja, wir biegen jetzt hier auf die gerade... Richtung altes Torhaus wieder ab, wo wir geparkt haben. Ich möchte die Zeit nutzen und mich schon mal langsam verabschieden von euch. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachradeln. Ja, und hoffe, dass euch diese Tour wirklich gut gefällt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.